Hallo liebe YouTuber, ein ganz herzliches Willkommen in meinem Video zum Thema der Balkonbepflanzung. Es gibt so Pflanzen, die ich heiß und innig liebe. Äh, manche Pflanzen sind so kompliziert und anspruchsvoll und es gibt Pflanzen, die sehr pflegeleicht und anspruchslos sind. Und eine meiner Lieblingspflanzen und ich wurde von, von euch auch schon gefragt, ob ich nicht einen Balkonkasten bepflanzen kann. Und ja, hier ist mein Video, <lacht> wurde ich also mehrfach gefragt und äh, dieses Mal möchte ich einfach, also nicht einen Balkonkasten, ich mache einfach einen Korb für den Balkon, den ich heute bepflanze, aber das lässt sich ja beliebig auch auf einen Kasten ummünzen und ja, also meine, eine meiner absoluten Lieblingspflanzen ist die Dipladenia, die ähm, mag zumindest Halbsonne Sonne ähm, oder auch richtig Sonne, die hat überhaupt kein Problem mit Wind. Und die gibt es also hier in so klein und buschig und die hat also ganz viele hier so mini Knöspchen. Und äh, was die macht ist, die blüht wirklich bis zum Herbst. Die meckert nicht, wenn sie nicht sofort Wasser bekommt. Ähm, die schmeißt auch nicht viel ab. Also echtes Loblied und die gibt es auch in ganz vielen, äh, ganz vielen Größen und Farben. Und das ist jetzt also eine andere Größe. Und so sehen dann, ich habe das bewusst dran gelassen, da kann man dann die verblühten äh, Blüten die kann man dann einfach nur abzupfen und die machen nicht so viel Dreck ähm, die also die sind sensationell ich habe sogar auch einige Tests schon gemacht äh, die kleinen lassen sich nicht so gut überwintern die großen die lassen sich äh, recht gut überwintern und äh, hell und kühl wichtiges hell, hell die wollen die wollen auf jeden Fall nicht ja und äh, ich habe mir gedacht dass ich jetzt heute mal einen schönen Korb für den Balkon bepflanze ich habe hier so einen richtig stabilen flechtkorb genommen ja der ist also man sieht hier den da kann man auch draufhauen und das ist ähm, ihr wisst ja ich mag stabile sachen und ich mag auch sachen die richtig wetterfest sind und haltbar ich mag dicke gläser und äh, ich mag einfach qualität schlicht und ergreifend. und deswegen habe ich heute beschlossen diesen korb zu bepflanzen wenn die pflanzen ein bisschen mehr erde haben dann äh, dann danken die dass die können das Wasser besser speichern und äh, der Korb bietet jetzt auch ein äh, bisschen Volumen. Für Pflanzarbeiten äh, ziehe auch ich ganz gerne ein paar Handschuhe an, weil ähm, ich habe auch ein Leben außerhalb von dem Blumenladen und ich habe eigentlich keine Lust, dass man, äh, naja, sofort sieht, äh, wo ich arbeite. Ähm, das reicht ja, wenn ich das erzähle. Ja, und in diesem Fall ist dieser Korb jetzt für einen Balkon, wo ein Holztisch ist und da soll das Wasser nicht durchlaufen. Normalerweise, also da muss man wirklich vorsichtig gießen, normalerweise sage ich den Kunden immer Löcher reinmachen, dass das Wasser abfließen kann. Ähm, in dem Fall weiß der Kunde das und er steht auch unterm Dach, da ist es kein Problem. Aber wenn das Wasser abfließen soll, nehme ich einfach die Folie, schneide ein paar Löcher rein, mache dann so ein bisschen Styropor- oder Hydrokulturkügelchen und mache dann einen Stoff äh, drauf und mache erst dann die Erde drauf. Das heißt also, ich lege eine schöne Drainage, damit das Wasser gut ablesen kann. Und hier jetzt, weil das ein, so ein schöner Holztisch ist für eine Terrasse, ähm, da lege ich nochmal eine Folie rein, weil mir ist die Folie, die in dem Korb ist, die ist mir zu niedrig. Und ähm, das Ärgerliche ist, wenn man dann gießt und dann kommt einem so diese, ähm, diese Erdzuppe entgegen, ähm, die dann aus diesem Geflecht zeitlich rausfließt, dann macht es echt keinen Spaß und damit ich eben äh, auch, damit man auch ein bisschen wässern kann, ohne dass es gleich auf der Seite rausläuft, lege ich, leg ich einfach eine Folie rein und habe dadurch einen, kann ein bisschen mehr Pflanzhöhe gewinnen, weil Pflanzhöhe bringt natürlich wieder Erde und äh, die Pflanze dankt es und die äh, gedeiht auch sehr, sehr gut. Es genügt eigentlich auch in den allermeisten Fällen ganz normale Blumenerde. Die ist vorgedüngt, da braucht man die ersten drei Wochen nicht düngen. Und danach ähm, bin ich ein Fan von Flüssigdünger. Ich mag die, äh, den Dauerdünger nicht so gern. Ich finde, Flüssigdünger kann die Pflanze toll aufnehmen. Und äh, da würde ich einfach mal, ich sag mal, alle zwei, drei Wochen so ein bisschen Flüssigdünger nehmen. Bei den Engelstrompeten ist es anders. Da gibt es auch bald eine Fortsetzung. Da stehen die Stecklinge auf der Kellertreppe. Und die Mutterpflanze treibt auch schon fleißig aus. Die wollen, wenn sie richtig Blätter haben, dann wollen die auch mehr Dünger. Aber nur wenn sie Blätter haben, weil jede Pflanze möchte eigentlich auch gern den Dünger verwenden können und ohne Blätter kann die Pflanze den Dünger schlicht und ergreifend nicht verwenden. Und ich finde es immer ganz schön, wenn so, wenn so spielerische Elemente äh, in, in dem Korb auch mit drin sind. Und äh, ich liebe Efeu, es ja ganz tolle Sorten, das ist jetzt so ein geschlitzter Efeu. Und was man mit Efeu auch ganz toll machen kann ist, ähm, das geht nicht immer, ja, also nicht immer nachmachen bei allen Pflanzen, aber bei Efeu kann ich einfach die Pflanze nehmen und kann die auch teilen und äh, hab damit, so, zack, da ist er, ähm, der, der hält es aus und ähm, kann damit die, die Pflanze einfach an, an zwei Enden, ja, ein paar Blättchen muss ich leider opfern, das ist so, aber kann dann zwei Seiten von diesem, von diesem schönen Korb äh, mit Efeu dekorieren und äh, die Folie die muss ich auch gleich noch abschneiden. Das mache ich auch gleich, bevor ich weitermache, weil das lässt sich, je mehr Blätter drin sind und je mehr Inhalt in dem Korb ist, desto schlechter komme ich an die Folie ran. Deswegen mache ich das jetzt natürlich als nächstes, um mir nicht selber ein Bein zu stellen. So, also die, die, die ganz entscheidende Frage vor jeder Bepflanzung ist tatsächlich, mache ich Löcher in das Gefäß oder mache ich keine? Ähm, ist die Person, die dieses, äh, diese Pflanzen wässert, ist die in der Lage, das so zu dosieren? Oder ähm, macht man lieber Löcher oder darf das auch, äh, darf das auch rauslaufen? Gibt es einen empfindlichen Stein? Also diese Fragen, die muss man schon erstmal beantworten äh, oder muss, die muss man sich, wenn man es selbst macht, sich stellen. Ähm, bevor man bevor man überlegt, wie mache ich diese Basis. Weil danach, wenn die Pflanzen mal alle sitzen, dann ähm, habe ich eigentlich keine Lust mehr, so viel rumzugraben hier drin. Und dann äh, dann möchte ich eigentlich auch, dass die alle ähm, ja dass die gut gedeihen. Und ähm, die Frage muss ich mir also im Vorfeld stellen. Das ist so ein bisschen wie beim Hausbauen. Das Fundament das muss ich mir schon vorher überlegen, weil wenn das Haus dann drauf gebaut ist, dann ist es auch zu spät. Ja, und äh, ich äh, habe hab diese äh, die das Dipladinien, die kleinen, die ich hier nehme, ich habe die vor dem Pflanzen äh, gewässert, ich habe die getunt. Man sollte also jede Topfpflanze oder die meisten, nicht gerade ein Kaktus, klar, die meisten sollte man einfach vor dem Pflanzen nochmal wässern und richtig gut durchtunken, dass die gut versorgt sind und dass die dann auch in, der, in diesem Gefäß gut anwachsen und sich diesen Platz nehmen können. Ich habe hier zwei Pflanzen, die haben so ein bisschen hellrote Blüten, und eine, die dunkelrote Blüten hat. Und da überlege ich mir natürlich auch dann eine, eine, bei der Anordnung, wie ich das mache. Und so, jetzt kommt sie also auch raus. Man sieht es auch oft an den Topfarben. Hier ist einmal der rote und zweimal diese, diese hellroten oder roséfarbenen Töpfe. Und also auch die Töpfe sprechen ihre Sprache für sich. Man muss es nur einfach sehen und beachten. Und äh, ja, ich habe jetzt. Und ich, mal, ich möchte sogar so ein bisschen Symmetrie reinbringen. Das heißt, ich pflanze die rote in die Mitte und pflanze die zwei hellroten außenrum, links und rechts. Ich finde, dass bei dieser Sorte, bei den Dipladenien, die roten und die rosanen oft besser blühen und äh, ausdauernder als die weißen, obwohl die weißen auch sehr hübsch sind. Ja, weiß, ähm, das ist jetzt zum Beispiel, ja, die ist eigentlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, das ist ein Prachtexemplar. Aber ich bin auch auf dem Großmarkt immer unterwegs und suche nach den schönsten Exemplaren äh, für meine Kunden. Und insofern habe ich da eine tolle gefunden. Die müsste natürlich mit, ist ja, ist ja klar. Ja, jetzt gibt es natürlich also schon ein paar Stellen an der, in der Erde, die man auch noch dekorieren kann. Ist Kann, ist kein Muss. Ich Kann entweder ein bisschen wilden, von den wilden Thymian Zweige darüber legen. Ich finde es immer schön, wenn die wenn, wenn dezente Deko da ist. Ich kann auch noch, oh, ich habe was ganz Tolles, ähm, ich kann auch noch Bir kleine Birkenstämmchen. Oh, Moment, muss ich mich erstmal durchboxen? In meinen Ecken sind die wahren Juwelen. So, das ist ein kleines Birkenstämmchen. Manchmal hilft es auch, wenn man dann einfach nochmal mit einer Wurzelbürste äh, diese Birkenstämmchen sauber macht. Die sind, die sind natürlich dreckig in den allermeisten Stellen. Und kann man auch so ein Birkenstämmchen noch reinmachen. machen. Ähm, Finde ich auch schön als Deko. Und äh, also mein Korb hat jetzt als Vorderansicht, äh, die Vorderansicht würde ich tatsächlich mit dem Thymian und die Rückansicht mit den Birkenstämmen. Und damit diese Thymian nicht beim nächsten äh, ja, Wind der, der so kommt, den Abgang macht, brauche ich wieder mal Draht. Draht ist sehr oft gefragt und auch, was natürlich auch sehr oft gefragt ist, ist meine Drahtschere. Ähm, kommen wir wieder zum Thema Werkzeug. Eine gute Drahtschere. Und das ist jetzt auch ein fester Draht, den ich nehme. Äh, das, da brauche ich schon mindestens ein Zwölfer Draht und schreibe ich auch noch mal in die Beschreibung rein Drähte ähm, eine gute äh, Gartenschere, gute Drahtschere, sowas gibt es bei Floristik24 und mit dem Draht kann ich den Thymian, ähm, äh, ja, und kann ihn in die Erde stecken und damit fixieren. Ja, und fertig ist mein Korb. Ich habe darauf geachtet, dass ich nicht zu hoch die Erde mache, man sieht, die Folie ist hier ein bisschen höher, dass ich die Erde nicht so hoch mache, äh, um eben diesen Effekt zu haben, dass ich, dass ich in Ruhe gießen kann und dass mir nicht sofort alles äh, auf, dem, auf der Terrasse, auf dem Tisch rumläuft und dass die Pflanzen sich schön äh, entwickeln können. Ja, ich hoffe, dir hat mein Video gut gefallen mit den Dipladenien, mit meinem bepflanzten Balkonkasten. Das ist auch meine absolute erste Wahl. Den würde ich mir sofort selber hinstellen. Und ich freue mich über ganz viele Kommentare, Likes, Anregungen. Äußert eure Wünsche und bleibt dran und empfiehlt mich weiter. Bis bald. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss.